Hier ist wieder der Heizkostenrebell mit den sieben Irrtümern, wie es einfach gibt, wenn einfach eine Heizung eingekauft wird. Es ist doch wirklich so, dass wenn Sie einen nach dem anderen Irrtum begehen, dann kostet es richtig Geld. Und wollen Sie das wirklich? Gut, kommenden Montag am 8. Mai, da bringe ich im Live-Online-Seminar den Irrtum Nummer 3, die Fußbodenheizung. Ich gehe natürlich noch ein Stück weiter und erzähle Ihnen und zeige Ihnen, wie das Rechnen geht. Das Rechnen wirklich mit dem kleinen 1x1, sodass Sie feststellen können, ob in einem Wintergarten eine Fußbodenheizung wirklich Sinn macht. Weiter zeige ich Ihnen natürlich ein bisschen, wie es weitergehen kann, damit Sie in Zukunft selber entscheiden können, welche Heizung Sie einbauen wollen. Ist es vielleicht die Fernheizung, die Ihnen gerade angeboten wird, oder eine Pelletsheizung oder Wärmepumpe, was auch immer. Es geht ganz einfach darum, dass Sie ein bisschen von dem Praxiswissen mitkriegen, mit einfachen Worten, und dann können Sie wirklich selber mit Hausverstand und für Ihren Geldbeutel entscheiden. Alles andere kostet viel Geld. So freue ich mich, wenn Sie am Montagabend mit dabei sind, denn es wartet dort noch, einen Bonus auf Sie, seien Sie gespannt. In diesem Sinne, alles Gute für Sie, Ihr Johann Beurer.